Hallo, Hi. ich bin hier gerade wieder mit Marc vor der oh, Kamera, yeah. mal wieder. Yeah. Eigentlich ist er ja mehr hinter den Kulissen aktiv, aber ich dachte mir, ich hole ihn jetzt mal mit davor, weil wir euch nämlich ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen wollen. Genau, ein Wunder, Wunders Wunder, Wunder, wunderschönes Weihnachtsfest auch von mir. Wir stehen hier am Baum und ich hoffe, ihr habt auch schöne Tage und genießt ein bisschen die Ruhe, nascht ein bisschen, aber ihr wisst, glaube ich, auch, was zu tun ist. <lacht> Ein bisschen. Genau, ja, okay, ein bisschen ist ein bisschen okay. Hauptsache, nach. ihr putzt gut die Zähne. Ja, darum Haben sie ja gelernt, haben sie ja gelernt. Genau. Nee, also wirklich, wir wollen euch ein schönes Weihnachtsfest wünschen und wir wollten auch die Gelegenheit einmal nutzen, uns bei euch zu bedanken. Ja, definitiv. Wir freuen uns nämlich wahnsinnig darauf, äh, darüber, ja. dass ihr so eine coole Community seid und ich merke immer wieder, was für herzliche Leute dabei sind. Das ist super krass. Ja, ja also das da freuen wir gut. uns wirklich total. Und auch die, die nur stille Zuschauer sind und ja, nicht so viel kommentieren, sondern einfach nur zuschauen, da freuen wir uns auch ganz darüber, ja. weil wir einfach... Und wir merken, da dass es funktioniert, ne? ja, Genau, hilft. wie viel ja. wir da bewirken können und wie vielen Menschen wir damit helfen können. Das freut uns total. Ja, das macht einfach mega Spaß. Genau. Also, ich denke, das war's von uns. Genießt die Feiertage. Zeigt euch mal, zeigt uns mal den schönen Baum, den ihr habt auf Insta. Bei Dr. Ami, dass ihr mitfeiern können. Und dann ja, habt schöne Zeit, putzt die Zähne richtig. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. <lacht>